Hi und willkommen. Mein Name ist die Rölp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia, die Definitive Edition. habe ich jetzt mal ganz vergessen. Und ja, wir waren vor kurzem in der Festung Daydon und ja, da kommen wir nicht vorbei, weil da sind Monster vor den Türen und äh, die Türen sind nicht offen und da sind Monster auf der anderen Seite der Türe. Also, nee, da gehen wir nicht hin. Und eine Käuferin hat uns gesagt, wir können hier durch diesen Wald gehen, wo wir schon vorher waren. Also, boom, gehen wir da rein. Dann kommen wir auf der anderen Seite der Prärie raus, wo wir auch hin müssen. Wälder von Q, Q, Q. Ich habe keine Ahnung. ja, hier haben wir haben uns schon mal vorher hin verirrt in der letzten Folge und ja, Aber klar, wir hin müssen, ne? Geil. Hat sie uns überhaupt gesagt, wieso sie Flynn suchen will? Oder was Estel unter Fluch? Was? Was Estel unter Fluch versteht? Ich habe nicht mehr Ich sehr kurz halten sich die Skits. Ich finde ehrlich gesagt ziemlich gut. Alles klar. Ich habe mal wieder zu Yuri übrigens gewechselt, ne? Weil müssen ja Mandragoras, müssen ja hier ein bisschen abwechslung reinschaffen, ne? Reinpacken. Ich bin mir ziemlich sicher, die Mandragoras habe ich noch nicht. Ne? So, ich weiß gar nicht mehr, wie man Yuri noch steuert. Uh, au. weiß nicht wieso aber ich habe sorg für will dich erledigen Auch. Ja, das spiel ist nicht mal an so schwierig wie es äh, am anfang des spiels war weg von ihr ja, gut gemacht repeat ja eigentlich meine tp hier benutzen als wäre es nicht so kann estelle noch immer genügend lange das noch der fall ist wir haben auge der mann Ragora. ja solange es noch genügend tp hat finde ich immer noch sehr gut auf dem weg alles klar Achsstabe, genau in diesem neu level 10 wir könnten vielleicht wehtun ne? Aber wir haben ja aktuelle ausrüstung und so, ne? Schon. Aua, ja, und schon gott so viel halten die auch nicht raus geht ganz schön auf die fresse Hey. Wir wirds abwehren. Noch abwehren Dreck. Aber ja. Hey, weg von der Ja. wenn die weg am wegrennen sind dann kriegen wir die lc 10 ach ich dachte er kann man was pflücken oder so auch oh, gut apfelgummi bei ja, jeden gegner auseinander ne? ja vor allem wir sind mal, wir sind gerade vom level ab also Boom kann man nicht gegner von hinten angreifen da müssen wir erst freischalten dabei in tales of the abyss zum beispiel so Muss man erst alle möglichen funktionen erst oua, freischalten zum beispiel rennen oder so was interessant war okay okay ist gut Okay, die machen doch ein bisschen schaden sind ja alle level 10 ne? ich wollte den anderen eigentlich soll jetzt gleich tot kommen okay, weg von der dass sie uns nicht heilen können okay ich habe mich selber über kein risiko ein so, ist auch gleich schon tot, Mann. Wow. Hier ne, geblieben. Ja, jetzt stellen wir uns bitte alle hoch. Finger weg von der. Blasto eh Wollt ihr auch passen, Blast, ja, ne? Sehr gut. ja langsam tut das spiel sich doch schon wieder als eine truhe und cutscene ehrlich Dafür werden frische und Schlinge, Schlangen verwandelt. das ist kaputt. Das ist das. das ist Das ja, habe ich doch gerade gesagt. Ah. Super. Wie auf dort sie auf repeat schlafen. <lacht> 少し 少し頭が… Ja, da. Ich bin Essen. Bitte. Hahaha. ist Was? Warte Ah, jetzt kommen wir Kochenmechanik. 下町はい。え あ、木の頃から何やって noch mehr funktion. Wenn man die Joghüte auf Der. Ihr könnt ich Ups. <lacht> Ist bestimmt voll wichtig. Irgendwie die Tochter von irgendeinem großen Supermaka oder so, ne? Rezept gelernt. Sandwich. Ja, im Kampfbuch sollte ich mal reinschauen. Ja, wenn wir bestimmt Figuren, der Rezept kochen. Ja, der Kochleber der Figur ist jetzt. Kannst zu einem neuen Rezept. Okay. Danke, Repeat. Ich Oh, okay. Lapido, Und jetzt gibt sie wiederum ähm, oh, wir sind voll geil, sehr gut ich sollte vielleicht öfter speichern ich weiß ja nie was genau passiert also war schon relativ ja weil nicht gefährlich beim letzten mal so, kochen okay. nach dem kampf dann machen ich glaube, so wird das dann funktioniert alter was ist das denn da hinten seht ihr das ding da hinten das ist riesig so das habe ich gerade gespeichert ja, und genau da ist der, wo ich hin wollte wo ich gedacht habe uh, okay jetzt eine truhe gut Wollte schon sagen wenn ich jetzt dahin komme ne? so wir haben wir noch volle sachen Ey. aber es ist eine repeats vor einem level ab nicht ne? besser wenn unsere damage die ein bisschen gelevelt sind ne? die gegner eigentlich auch oh. kriegschammer power habe ich doch gesucht. habe es gewusst gewusst dass der erste angriff den sie lernen würde also angriff so also angriffsart so davon gewusst da so, kochen Ah, okay er hat keine dingens ist das der fluch alles ah, ist ein fluch du bist ein fluch so bescheuert ja, ich kenne ich kenn das, jury Wenn ich immer irgendwo hin muss, ja, reif Ist aber bestimmt für, ja. ja aber keine Fähigkeit, es ne? darf ja aber nur im Waffen, oder? Aber wo. Ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht eingesetzt diesen Rücktritt. Hey, ich kann da nicht durch. Auf Namen nehmen. Uh, Level zehn. Ja, wird schon alter. Ach, das war ja. für jeden Gegner mit hier wird dann schon irgendwie funktionieren. Uh, ah. Peter, hast du was neues gelernt ja, ich will vielleicht nicht da sein wenn du diese dinger da Powerhammer. Weil Peter hat schon beinahe all seine dings hier verballert irgendwie umstellen nicht hier Er verbraucht doch schon ganz schön viel von seinen Angriffen. AP wachsen noch nicht, oder TP wachsen noch nicht auf Bäumen, hallo. So. Strategie, Aber Wie macht man das denn? Das stimmt. Wir haben ja noch dings hier. ja. wird schon okay sein, ne? Wie kann ich nur jetzt umstellen? Strategie, ne? Okay. Standard. Okay. Bei ihr will ich doch 50. Ja. nach Ach Kampfbuch wollte ich mal gucken. Okay, jetzt sind einfach nur Na, Kochen eins. Ich gesagt, du kannst erst nach dem nächsten Kampf wieder kochen. Ja, liegen manchmal Figuren vielleicht besser als andere. Die Figuren haben jeweils unterschiedliche Erfolgsraten. Ja, ich glaube, das können wir aber erst machen, wenn wir genügend Sachen haben, ne? Also im Moment haben wir jetzt nur Ei und äh, Brot, also drei oder vier. Da können wir ruhig erst mal noch ein bisschen sparen und warten. Das war ja mal genug geld haben und auch hier für kochen geld ausgeben und so ne okay, ihr seid schon wieder sehr schlecht positioniert nicht gut dass das so ein durchgehender angriff ist ja auch alles geht ja. hier den durch bord ja, nicht alle auf mich gehen leute okay, ey, finger weg von der weg. Du stirb. Oh Gott. Oh Gott. Er okay. war nicht auf mich. Machen oh, uns mal bitte hoch. Nein. wir uns erstmal alles schön hoch. Kochen. Fertigkeit. Rückschritt. Noch gar nicht eingesetzt. So. Rückschritt haben wir jetzt gelernt, ne? keine weiteren Effekte verfügbar gut Kann ich vielleicht mal einsetzen da ich so dran gedacht hartkettenpanzer das habe ich als das was ich gerade gekauft habe ja total Und sie haben die gleichen Werte gold das ist nicht so weit wie das Graces oder Berseria ne wo oh einfach zufalls generierte sachen bekommen das finde ich so hat von dämlich Aber ich habe schon wieder gesehen irgendwie im shop kann man synthese machen also gefällt mir zum beispiel wieder nicht also irgendwas merkwürdiges ist da wieder ne? mir wahrscheinlich nicht gefallen wird äh. oh, oh hat dann eigentlich irgendeinen unterschied wie man angreift also ob man jetzt oben ja okay die gegner fliegen höher wenn man oben drückt aber oh gott warum bist du so low jetzt nicht ihre heilzauber ein weil ich das abgestellt habe oder was ich nehme an, mit Heilung geht das ja trotzdem noch. Pflegen, nicht verwenden. Okay. okay war auch mal eingesetzt ein level die sind level 7 also das sind halt so viele Boah. Und wir schnappen uns repeat guter Hund. Hm, der ball hat aber auch echt alles raus ne? der hp Warum setzt keine Dinge ein? Ich habe dann ausgestellt. Wieso habe ich dann ausgestellt? Boah, aber ich, ich wahrscheinlich heilen wollte. Ne, kann wunderbar, warum wir jetzt auf der Fresse kriegen? Warum er nicht geheilt werde? Wollte ich wahrscheinlich einsetzen. Einmal auf dem Feld. Und ich abgestellt. Ne? So läuft das doch so viel besser okay also jetzt noch eingestellt ja. gut dann noch mal so ich nehme mal damit wird nicht heilzauber mit eingerechnet da kann man nicht hin oh Mann. Du kannst den Umgang tragen natürlich. So, oh, da war ein Gegner. Gar nicht gesehen. So, jetzt müsste ihr jetzt ja ein bisschen ordentlicher hier laufen, ne? Mit Heilung und also Wo gehst du denn schon wieder hin? Dö, dö, äh schlag gegen einen Hund, das bringt's auch bestimmt voll, ne? Ein Wolf meine ich. Aua. Die, die Halten sich aber euch dran mit dem Wegrennen, ne? Okay, irgendjemand geht auf sie los. Die blöden Wölfe, ne? Wölfe. besser geht doch mal ein bisschen auf abstand hier jetzt ja eigentlich wenn du mich oh, hast du ihre appen oh. Oh gott also ruhig mich heilen ne? also Stimmen so leise. da haben wir genug Apfelgummi. Ja, komm. Na, muss schon wieder hier umstellen. Jetzt haben wir viel zu leise, ne? Das ist immer so ein Problem? Sehen wir hier so? mit der musik und also was hier rumbasteln. basteln hm? los was? du bist ein hauptcharakter しい ちょっと。ええっと、 Große Fische mitten drunter, nee, ne? So, bitte So. so so Ich so so nicht du gar nicht. Oder in seinen Dingen war. das Nee, Ja, noch Handel Was? Das ist eine Truhe. Wut der Monster. Carol hat sich der Gruppe angeschlossen. Äh, auch wunderbar, ihren Stolz. <lacht> <lacht> Emily tun sich einfach die Kacke anschließen. Rapido ist ein Tier. Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Taro, wie am Trunk des Lebens, ja. Und Carol hat sich uns angeschossen. Er ist Level 10, gut. Was ist denn du? Carolina Hammer. Wo ist wir sein ganz guter Hammer? Hammer. Er hat bessere Ausrüstung. Natürlich. Vitalität. Warte mal. Okay, das ist jetzt ausgerüstet, gut. Die maximalen KP um 200, das ist doch Rückschritt. Er hat mehr als alle anderen bisher. Geil. Zeig mal. jäger Mache ich mit jedem ja schon zwei Dinger. Keine Ahnung. Gut. Neuer Charakter hat sich uns angeschlossen. Einfach so. Also ja, warum nicht? habe ich irgendwie so hat er mich irgendwie an lissab aus one piece ein bisschen feige aber irgendwie macht einen voll auf äh, großer mann ja, ich mein kampf sie von den an. drachen aufwärts Dragon uppercut Mein Mais. komme ich an mir vorbei. Vorbei. Auch seine Dinger als wert nichts. Äh, ja, 75. Ja. Warte mal, Objekte. Nicht verwenden. Und wir haben ja vier vierköpfige Truppe und ja wie es passiert ist keine Ahnung. Ich glaube Carol kann wir mal im nächsten Part steuern ne und hatten der für Arzt dachen aufwärts ja komm ja und raus ja Eine tür, die wir immer vorhin getroffen haben der hat da was gemacht okay wir schon fast gucken, ob sich da jetzt was geändert hat ja, ich bin so eine person also wir müssen sowieso noch trainieren oh ja. nämlich irgendwie am Presser. Ja, so einen langsamen dieser Presser, oder? Oder Presser aus äh, der symphonia auch so so <lacht> Ja, so ein langsamen. Und langsam kampfstil die Ja er kann aber nur zwei Kombos machen, merkt gerade. Okay, er hat einen Hammer, Damit kannst du halt nicht Dutzende Kombos machen. Und Repeat, ein Level Up. Alle Level 9 und 10. Mit Freunden macht das Reisen Spaß. Haben wir dann. Irgendwie schließen sich. Oh, hallo. Ja, war ich gar nicht. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, ne? Das übersehen. Hier machen wir hier ein paar Gegner platt, machen wir weniger Gegner auf der Weltkarte platt. Ne? So machen wir das. Mir kann er ja aber nicht zweimal angreifen, wenn ich so auf den Gegner hindrücke komisch jetzt aber nicht unten drücke ich gerade mit meiner Tasche angegriffen ich nehme an ein paar level können uns auch gut tun ne? also wer weiß es war Wochen schwert er hat das kaputt gemacht. Ich dachte, das war schon von Anfang an kaputt. Aber er weiß. Als ja er auf ihn zugeschleudert ist, ne? da ist auch passiert. <lacht> auf den Gegner so zutrippelt dragen ab Ja, da ist der Dings Angriff. Der Freilaufen Angriff. So, ich habe das Gefühl, Leveln wird sehr viel einfacher jetzt. So. Ich gehe übrigens ja nur zurück, um zu gucken, ob sich da jetzt was geändert hat bei dem Blast hier. Ja, ich bin so eine Person. Ich gucke da lieber noch mal nach müssen sowieso noch einige Fähigkeiten mit unseren Charakteren lernen, also keine Ahnung, wenn man schon irgendwie, weiß nicht, wieder eine neue Stadt oder so hier finden, wäre es besser, wenn wir schon mal alle Fähigkeiten hier gelernt haben, ne? Damit wir auch zu neue wechseln können. weil ich muss immer alle erstmal mal lernen, bevor ich eine neue Ausrüste so spiele ich halt, doof. seiner Tasche ab Komm her, ich, kann ich, so nicht so ich, rennen ich, hoffe ja die ganzen diese hier diese techniken zu ja bringt ja irgendwie ich, gelernt und fail ich, für juri karten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 ja komm, man muss auch estelle beeindrucken Ah, schauen so viele Gegner will ich auch nicht kämpfen wolfschlag ja mal zervor schlag und wolfschlag ja. problem ist man ja immer noch zwei an das heißt wir können auch noch zwei tp mal ein das ist natürlich nicht so toll Schon wieder goa Auge. Carol und Repeat. Nani? Rapido? Hm, mm, next. Hätte ja sein können, ne. Wenn jetzt hier was gewesen wäre und ich wäre nicht zurückgegangen, dann hätten sie alle aufgeregt. Alle, alle drei Leute, die sich dieses Projekt angucken. Oh man. gehen wir noch mal heraus. Suchen noch irgendwie die nächste Stadt oder was weiß ich und Zelt, dieser Händler typen mir, die mich hochheilen können. Am besten, wow, der Weg hin nach draußen war irgendwie sehr viel schneller vorbei als... Okay. sind also keine neuen Gegner, oder? So, da müssen wir offensichtlich hin, ne? Aber gucken wir erstmal, was hier noch alles so ist, ne? Man weiß ja nie, neuer Gegner. Alter. Level 11, oh Gott. Ja, okay, die werden jetzt wahrscheinlich... Aber jetzt, vier Leute sind ein bisschen hochgelevelt sein, ne? Ja, uns erstmal. So. Du hast genauso viel AP. Du hast weniger AP als die, dinger Wie geht denn das eigentlich? Guck mal. Guck dich mal und guck mal diese kleinen Pikman-Sie an. Wer äh, äh. gibt mir nicht genügend Erfahrungspunkte. Ich weiß ich ob das ein zweiter Angriff sein soll oder. Ja, wird ja, irgendwie abgebrochen ja. hier oder so. Dann gehen wir mal ein paar gegner hier aus dem Weg. Wer ist dieser Carol eigentlich? <lacht> Oh, meine, das kann sich nochmal anzuschließen. Von daher, umso Ich mich nicht mehr Ich mich nicht Ich mich nicht Ich mich nicht Ich mich nicht Ich nicht Ich nicht Ich ich mal hier mal rein, um nur um rausgeschmissen zu werden. Ne? Hey, dieser wirkt für uns zu mehr. Tatsächlich. Das ist umkehren. Echt? Vielleicht will ich ja zu mehr. Vielleicht will ich ein bisschen schwimmen. Hast du da mal gedacht, Carol? Hä? Vielleicht will ich ja schwimmen ein ist irgendwas, glaube ich. Das Ding in da, oder? Ja, das war zum Pflücken. Er Agarik, floss des Meermanns. Das ist so ein dicker Eber. möchte ich jetzt nicht gegen kämpfen, wenn ich ehrlich bin. vielleicht gucken, ob hier irgendwie so ein Händler-Typ wieder ist. Schön, jetzt noch nicht da reingehen, weil ich weiß, dann kommen wieder irgendwie Cutscenes und so. Und dann, wenn ich lange warten, bis ich irgendwie ein paar bänden kann, nein, ist noch irgendwas. Geh weg, du blödes Mistvieh. Oh, das hast du jetzt nicht getan. Rhinosaurus was? Okay, ein bisschen Leveln kann ich schaden, ne? Und dann haben wir haben noch 45, 46 Minuten jetzt, aber keine TP, weil ich irgendwie unter bin oder so. ich will nicht wieder so ein Flaske wie am Anfang hier beginnt? Sehe mich nicht. Hm, hm. Dreck, man am Boden hat nicht gezählt. Du mit der Tasche jemand kaputt. Eine Beine zu dann stimmt nicht, doch. Nein, es was. ist die andere seite von dem grenzposten hier kann man nicht durch nirgendwo sind diese beiden typen haben schon. wir sind wir uns sind von einem ort zum anderen gewechselt ja wir sind von einem ort zum anderen gewechselt beim letzten mal als wir die getroffen haben und jetzt sind sie nicht wieder da Glaube ich irgendwie nicht. So, jetzt gehen wir noch in diese eine. als so aus da wie eine Höhle. Und dann. Nein. Dann können wir speichern von dieser einen Stadt. dazu aber auch ganz schön weh, ne? Uh, besser. Einfach ja, wehgetan, Mann. Glück, dass ich so viel AP ab. Oh Gott, Stell hat gar keine dingens mehr. Das ist nicht so gut auch. Wir ja genau, wenn das so weitergeht. Lass mal flüchten. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich hier. <lacht> Schön. Ja, alle sind im Eimer, außer Juri. Den geht's noch gut. So. Genau, kochen können eigentlich, ne? So, also jetzt. Da ja, haben wir es nochmal zum Pflücken. Ist in die Karawane, ne? Ne. Ich gehe da rein. Er wäre auf mich losgegangen sonst. Oh. Wo genau muss ich eigentlich hin? Muss ich da zum Dings hin? Angriff des Jägers. Wir speichern einfach hier und beenden den Partner. Komm, reicht. Oder wir können da. Da, genau das habe ich gesucht. Guck mal da hinten. Guck mal, was da hinten ist. Zum Glück glaube ich hier noch voll ziellos durch die Gegend, ne? Ihr habt mich irre genannt, ne? Guck mal, was ich hier wieder gefunden habe. Hi. Hm. Willkommen, König der Abenteuer. Oh, ihr seid es. Freut mich euch wieder zu sehen. Ja, schon ein Weilchen näher. War ein glücklicher zufall dass wir uns wieder treffen ich war mir sicher dass wir denen wieder begegnen würden Oh, so blut wie immer wer ist das denn das sind karen und mit sie reisen durch die lande und führen eine gaststätte schön ich kennenzulernen ebenfalls ihr seid, eine größere gruppe. ihr seid in einer größeren Bewe gruppe unterwegs als beim letzten mal wie nett vielleicht müsstet ihr kurz einkommen und es euch ausruhen ja, ich könnte ein vertragen. Einverstanden. Ich bin auch ziemlich müde. Also gut, wir nehmen euer Angebot an. fühlt euch wie zu Hause. Pennend schön. Oh ja, oh ja. Hm, das Schwert sieht ja richtig antik aus. Hm? Ich klinge ist auch schon stumpf. Ist nur mehr eine Antiquität. Nichts mehr zu nutzen im Kampf gegen Mensch oder Vieh. Hat schwer eine besondere Bedeutung für dich. Es gehört jemanden den ich respektiere. Deswegen kann ich mich nicht einfach davon trennen. mit du führst die Gaststätte auf Rädern, doch nicht bloß, weil es dir Spaß macht, stimmt's? Hm. Bin auch nicht so neugierig, Carol. Ne, schon gut. Ich, ich bin ein Krieger, kein Gastwirt. Zusammen mit keinem verließ ich mein Dorf, um gigantomonster monster zu töten. Ich war 15 damals. Was 15? Wie alt bist du jetzt? 28. 13 Jahren, das ist ziemlich lange Zeit. Gigantmonster, also eine Art von Riesenmonster, die auf der ganzen Welt verbreitet sind. Ich habe gehört, dass ein äh, Ausrettungstrupp, den, den das Reich ausgesandt hat, vollkommen vernichtet wurde. Ich kann, ich kann erst in ein, meine Heimat zurück, wenn das letzte dieser Monster gefallen ist. Und warum das? Da gibt es wohl etwas, dass du uns verschweigst. Vielleicht können wir dir helfen. Scheint dir ziemlich zuzusetzen. Aber versteht ihr? Ich weiß ja nichts genaues aber du hast dich verpflichtet, das selbst zu erledigen. Ich war ja, dann sollten wir es auch Ihnen überlassen, Carol. Ja. er also erzählt uns irgendwann mal darüber, was. Habt ihr gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Wenn ihr unsere Kutsche wieder mal sehen solltet, dann schaut doch herein ja vielen dank sehr freundlich tschüss großer bruder auf jetzt soll ich es ja noch sagen sei doch ein bisschen freundlicher vielleicht hätten wir ihnen helfen sollen wir können nicht alle probleme der welt lösen Und wenn wir diese monster zufällig begehen sollten könnten wir uns ja um sie kümmern. so ist bald können wir auch schon sein ja ist gut das ist es irgendwie so wat? Wat redet ihr da umsonst übernachtet ne ja cool voll geil so will ich das gut dann will ich ein paar beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Asperger ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge